Mit haben THW im Hintergrund, das ist doch prima. Hat einen offiziellen Charakter. <lacht> Auch bei den Jones hat sich einiges getan. Wie viele schon mitbekommen haben, gibt es in Studio 7, in der bisher die Van Helsing's Show... Scheiße, wie heißt die? Stell das auf <lacht> ah, Direkt in die Hölle von Huta. <lacht> Unter anderem, naja, atmen ist scheiße. Falls ihr Fragen habt, na, naja, wobei, soll ich da nochmal ansetzen? Na, das ist schwierig wahrscheinlich, ne? Schnitte fallen auf. Ja, gut, fahren wir nochmal neu. An. Komm, komm. Dafür gibt es allerdings jetzt die Minions. Die haben eine eigene Show bekommen. Nee, ne, warte mal. Uh. Ich nehme mal die deutsche Seite. Eine holländische ist nicht so gut. Der größte, den halte ich in der Hand. Das ist der Ultimate Saisonpass. Der mittlere Pass ist der. Nicht Stefan pass. <lacht> Nein. Ähm. Äh. Okay, warte, ich muss mir mal Gedanken machen, was ich überhaupt sagen will. Ah, das L sollte man vermeiden, gell? Prost. Hier sammeln wir gerade richtig Outtakes, glaube ich. Damit könnt ihr jetzt auf den 14 größten Attraktionen einmal pro Tag.. Ah. Pro Tag ist ja eigentlich selbstverständlich. Ne? Einmal pro Stunde, pro Minute, pro Jahr. Bei den Shows gibt es größere Änderungen. In Studio 7 findet keine Show mehr statt, kein Shadows of Darkness mehr. Generell findet im Wildwest-Bereich nichts mehr statt. <lacht> Zack, Season Pass weg. Äh, ja. In der Saison 2015 hat sich im Wesentlichen der Speedy Pass Silver verändert. Hier könnt ihr jetzt an den 14 größten Attraktionen im Angebot einmal umsonst Nee, einfach nicht umsonst. Nee, einfach nicht. Nee. Kein Shadows of Darkness mehr und auch im Warsteiner Salon findet das können wir nicht. Bei den Shows gab es dieses Jahr größere Änderungen. Boot, Boot, Boot. Ah. Ja. Ein Augenblick bitte. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay. Wir müssen mal kurz mal kurz, nachdem ja im letzten Herbst schon der Windeffekt in der zweiten Pre-Show-Räumchen. Nein, Moment. Moment. Das ist schon richtig Nächster Versuch. Wir sind Yannick und Max und wir sind für euch heute im Movie Park Germany zum Pre-Opening. Ja, ich muss nochmal neu noch anfangen, ich hab da rüber geguckt. <lacht> ja, ich auch. <lacht> okay. Ansonsten läuft Time Redis wie immer problemlos und einfach ja eine Zeitreise durch die Zeit. No. Fuck. Es war so gut. Ja, reicht, oder?